Sashi? bist du es? Was machst du denn da? Ah, Maria. Das sieht man doch, ich angel. Im Topf? Hm, ja. Das geht doch gar nicht. Na klar geht das. Oh, oh, es hat schon was angebissen. Ah, gucke, Das geht ja doch. Gehen. Ja, seht ihr? Captain Sashi! Hä? Angelt doch auch mal ein bisschen in euren Töpfen. Vielleicht findet ihr auch was Schönes. Aha.